Ha, liallo! Heute mal wieder ein kleines Gebastelchen mit dem Unity Launcher. Unity Launcher. Ne? Mal hier drauf geguckt. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Der sieht ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich mir so ein transparentes Hintergrundbildchen gebastelt. Und wer sowas ähnliches auch machen will oder das einfach übernehmen will, Download-Link hänge ich an mit einer Readme-Datei, wie man den Hintergrund vom Launcher ändert. Wir hatten schon mal Videos, wie man hier zum Beispiel... Bestimmten Symbolen andere Buchstaben zuordnet oder wie man das Dash Logo ändert. ja Hatten wir alle schon mal. Oder wie man mit dem Unity Tweak Tool hier so ein bisschen Transparenz reinbringt. Jetzt habe ich mal hier so ein bisschen gebastelt. Ne. Ihr kriegt, wie gesagt, von mir eine ZIP-Datei. Ne. Am besten mal in den Ordner Bilder hinein. Ne. Die habe ich jetzt mal genannt. Launcher New Zip. Wie sind ich? So, und die können wir entpacken. Ja, wohin entpacken? In den Bilderordner am besten mal entpacken. So, schließen. Schließen. So, dann habt ihr einen Ordner Launcher New. Da sind jetzt diese Hintergrundbildchen, ne? die sich jetzt im Starter befinden. Ne? Die sehen so aus. Ne? Die sehen... So sieht es besser. Ne? Also die sehen so aus. Eigentlich, das ist eine Lampe von mir, ein Wohnzimmer, fotografiert und habe ich ein bisschen transparent gemacht mit GIMP und den Launcher BFB, also den Starter oben, habe ich so ein Tux jetzt gehe ich ins Gnome, ne? hatte ich irgendwo mal gefunden, ich glaube auf Gnome Art verlinke ich dann auch noch den habe ich mir zugeschnitten auf die richtige Größe, damit wir den als Launcher, als Starter hier oben drin haben gut, jetzt gab es da verschiedenste Dateien in einem bestimmten ordner welche das sind steht in der readme.txt hier legt ihr dann mal erstmal an mit mkd homebuilder launcher old einen ordner dann machen wir mal terminal auf zack copy paste einfügen launcher old so was macht der befehl launcher new hatten wir jetzt haben wir noch ein launcher old da ist das mein nix drin wir machen uns erstmal eine sicherheitskopie von den originalbildchen die unity normalerweise verwendet damit ihr eine möglichkeit habt da wieder zurückzukommen ne? wenn euch mein gebastel hinterher nicht gefällt ne? dass keiner meckert so dann sind da die alten bilder und bei mir sind die natürlich schon wieder genauso wie die neuen also wie gesagt ihr macht es vorher bevor ihr die ersetzt ne? mit ihr eine sicherheitskopie habt dann kopiert ihr die diese entpackten Dateien, die hier im Launcher New drin sind, diese neuen Dateien, packt ihr mit dem Befehl, und zwar mit sudo, also rootrechten, in den Ordner User Share Unity Icons. Sollte sich das Video mit der Zeit mal ändern bzw. Ubuntu ändern, könnte sich der Pfad ändern, den könnt ihr nochmal entsprechend nochmal nachvollziehen, ob der noch so stimmt wollt ihr es hinterher rückgängig machen, ersetzt ihr einfach den Spruch Launcher New durch Launcher Old. Und schon könnt ihr mit demselben Befehl äh, die alten Bilder wieder herstellen. Gut. So. Das war schon. Also wie wie habe ich das überhaupt gemacht? Ich mir noch wir nochmal Bilder. Ich hatte wie gesagt die alten Bilder. Und die, die habe ich geändert. Und zwar, ich gehe jetzt mal in die schon geänderten Bilder. Eigenschaften, die haben eine bestimmte erkennt man am dateinamen wenn eine datei launcher icon selected back 150 heißt dann ist die 150 mal 150 pixel und diese bildchen sind ja die haben hintergrund äh, öffne mit gimp die haben einen hintergrund der sieht immer so Kästelchen aus wenn man sich dabei ranzoomt da gibt es transparente bereiche transparente bereiche sind gekästelchen so, das ist jetzt eigentlich kein gutes Beispiel, weil das hauptsächlich gefüllt ist. Wenn man ein anderes. Öffne mit. Gimp. Dann sieht es besser aus. Also überall da, wo so gekästelt ist, Steuerungstaste, Rollrad nach vorne, seht ihr. Wo gekästelt ist, ist es durchsichtig. Wenn ihr das Durchsichtige nicht so gut sehen könnt, könnt ihr ein weiteres Bild als Ebene öffnen. Irgendein anderes dahinter legen, dann sieht man da besser, was man da eigentlich macht. Das ist so eine Wohnzimmerlampe von mir gewesen. Die habe ich mit ähm, Farben, Farbe zur Transparenz, die ursprünglich blauen Bereiche in, ja, die waren vorher blau, habe ich geändert in Transparenz. Okay gesagt, dann hatte ich da schon mal. Da musste das Bild natürlich genau die Größe haben hier in dem Fall 62 x 62 Pixel. Und dann kann man das Bild und Transformation Beziehungsweise Bild skalieren und gegebenenfalls diese kleine Chain, diese kleine Kette lösen. Falls euer Originalbild jetzt nicht symmetrisch ist, ne? also Breite mal Höhe nicht gleich ist, dann macht ihr 62 mal 62 Pixel. In dem Fall hat mein Bild 150 mal 150 entsprechend und sagt ihr skalieren, dann hat es genau die Größe. Könnt ihr die Datei exportieren als und dann unter dem Dateinamen speichern wie das andere Bild das Originalbild. Aber das Originalbild wie gesagt dann nicht überschreiben, sondern euch einen neuen Ordner anlegen. So wie ich Launcher New. Ich hoffe hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Also ich finde es ganz pfiffig. Ne? Ganz pfiffig. Ne? Also wenn das Bild hier so ein bisschen pixelig aussieht, das macht nichts. Das wird ja hinter skaliert. Ne? Hinter unserem Schreibtisch. Da könnt ihr nochmal die Größe ein bisschen einstellen. Ja? Das ist ja sowieso nicht besonders groß, deshalb muss das Originalbildchen, was ihr so bastelt, gar nicht so furchtbar genau sein. Sollte aber möglichst viele transparente Bereiche haben. Hier zum Beispiel, diese Streifen sieht man natürlich dann entsprechend, hier zum Beispiel bei X-Term, habe ich gerade offen, um meinen Rekord Desktop zu starten, sieht man die Streifen natürlich mitten in dem Wort Term. Und wenn das stört, der macht halt ein Bild, wo oh, hier nicht, ist das geht dann auch das gut. Gut, soviel äh, so viel dazu. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Von freundlichen Grüßen. Und tschüss.